Sind Sie bereit zu leiden, um Ihren Sohn zu retten? Sie haben fünf Minuten Zeit, um sich vor der Kamera ein Fingerglied abzuschneiden. Schaffen Sie es, bekommen Sie Ihre Belohnung. Mr. Maas, stimmt es, dass Ihr Sohn verschwunden ist? Ich glaube, ihr Sohn ist noch am Leben? Das ist der Origami-Killer ist? Aber es ist eine Möglichkeit. Mein Name ist Scott Shelby, Privatdetektiv. Welche Mittel im Fall des Origami-Killers? Ich heiße Madison Page. Ich bin Journalist. Ich glaube, ich spiele einfach gerne den Samariter. Agent Norman Jaden, FBI. Was wissen Sie? Eason Masser hat psychische Probleme seit dem Tod seines Sohnes. Er fühlt sich verantwortlich. Nach einer unserer üblichen Sitzungen fand ich das auf dem Boden. Es war aus seiner Tasche gefallen. Anscheinend haben wir unseren Origami-Killer. Setz jeden verfügbaren Mann auf Ethan Mars an, damit er kapiert, dass wir es wissen. Stimmt das? Sind Sie der Killer, Ethan? Der Mörder läuft da draußen frei herum, während wir hier reden. Dass Mars unschuldig ist, ich kann es beweisen.